Vanlife, Geheimnis Nummer 8. Das hier ist kein Zuhause. Es ist eher so etwas wie ein Expeditionsfahrzeug. Lasst euch nicht irreführen von den ganzen Leuten, die euch was verkaufen wollen. Ich habe eine Wahnsinnstoilette, ich habe hier unendlich Internet und massiv viel Strom auf dem Dach. Trotzdem ist das immer noch ein Fahrzeug, mit dem ich mich durch die wildesten Gegenden kämpfen muss, komplett fremde Städte besuche und mich auf Probleme vorbereiten muss, die es zu Hause nicht Gibt. Ihr solltet das Fahrzeug handhaben und bauen wie ein Expeditionsfahrzeug.